Hallo Benden Production, danke für dein super Video über den Wasseraufzug. Ich habe festgestellt, dass man die Treppen jeweils noch um eine Stufe verkürzen kann und habe da mal vier, fünf Treppen hintereinander gemacht. Und was ich dann noch gemacht habe, also wie Benden schon sagt, ich habe keine Finger anders als Tastatur. Was ich noch gemacht habe ist der Rückweg, ich kann mich jetzt auch hin und her bewegen, daran sieht man eigentlich am besten, dass ich nichts mit der Tastatur machen kann gerade. Ich drehe hier nur die Maus und wie man sieht ein Perpetuum mobile. Ich habe vorhin mal mit Eis experimentiert, deswegen ist da unten noch Eis, aber es lässt sich alles tatsächlich ohne Cheats machen. Ja, kleiner Funpark, ein Capito mobile mit einem Menschen drin. Funktioniert vermutlich auch mit Mobs, aber nicht mit Gegenständen, wie ich festgestellt habe. Leider das ist das jetzt die Lösung für den Aufzug der Gegenstände, für den es scheinbar im Moment keine gibt. Abwärts geht's. Auch jetzt bleiben die Sachen leider an der Treppe hängen. Okay, danke nochmal Bimben und tschüss.